Ich möchte erst mal, euch erstmal herzlich willkommen heißen? Ich habe hier den Talk so ein bisschen angezettelt und bin froh, dass der Roland jetzt hier ist und helfen kann, wenn auch nochmal Fragen auftauchen. Ich nutze die Overpass und auch Overpass Turbo sehr oft, um irgendwie Daten aus dem OSM-Datenbestand rauszukitzeln und auch verschiedene Sachen äh, anzuzeigen. Also, ich benutze das zum Beispiel für mein Hobby, die Gaslaterne in Düsseldorf. Die kann man zum Beispiel relativ äh, schön damit anzeigen. Ich weiß gar nicht, das. Wir schauen mal, was passiert. Genau. Es nimmt sich eine Menge Zeit, aber ich hoffe einfach mal, dass es sich eine Menge Zeit. Ja, es Zeit gibt, gibt noch 16.000 Kastatänen in Düsseldorf. Also das kann dauern. Das, ja. ähm, das Schöne ist, dass man mit diesem Werkzeug relativ leicht zu Ergebnissen kommt. Also Overpass Turbo ist dann sozusagen die Oberfläche, die es noch einfacher macht und dann kann man sozusagen den Wizard nutzen, wenn man was Neues starten will. Was man jetzt hier sieht, das ist sozusagen ein dreistufiger Prozess. Der Datenbestand kommt aus OpenStreetMap, geht in eine Verarbeitung, die besser abgefragt werden kann, das ist dann die Overpass. Damit es besser angezeigt werden kann oder abgefragt werden kann, gibt es diese Overpass-Turbo-Oberfläche und dann gibt es darunter noch irgendwelche CSS-Skripts, die das Ganze dann irgendwie bunt anmalen. Also hier gibt es verschiedene Typen von Graslaternen die können dann so angezeigt werden. Das ist jetzt so eine Anwendung, ähm, nur um zu zeigen, es gibt bestimmte Objekte, die haben bestimmte Eigenschaften, Ach, das ist noch die alte Sprache mit has, has value ja. Ganz alt. Das kann man von Hand umändern. Es geht wahrscheinlich flotter, als es automatisch umzuändern. Also wir können mal gucken, was passiert, wenn man das automatisch umändert. So, das ist der Teil, der Daten hat. So, Es gibt eine allerdings nicht aktiv beworbene Seite auf die prinzipiell konvertieren kann. Gucken wir, was passiert. Ich habe das schon länger nicht mehr benutzt. Sieht nicht so gut aus. Ist irgendwas verschluckt. Das kann gut sein, ja. Gut, dann lassen wir das. Okay. Ja. Ja, das tut irgendwas im Grunde besser. Das ist gut. Hat allerdings, glaube ich, jetzt auch die Namen ersetzt. So, und vor allen Dingen hat es es nicht kopiert. Hark. So. So, ja, also es hört mit dem Richtigen auf, es fängt mit dem Richtigen an. So, ja. Es Wir könnten jetzt mal live versuchen, das zu vereinfachen. Er äh, ist aber auch nicht mitglücklich, also irgendwas ist schiefgegangen? Oh ja. Ah, das könnte auch erklären, warum das andere Ding gemacht hat. Wollen wir da weitermachen? Oder gleich eine modernere Abfrage irgendwie machen? Ja, wir können mal gucken, ob es funktioniert, aber es sollte funktionieren. Also aber gut, es war ja nicht schnell, es waren ja irgendwie sehr viele. Ja, dann sollen wir vielleicht schon mal überlegen, was ist, als nächstes kommen sollte. Und äh Meine Beispiele? Ja. Die, äh, ich benutze die, äh, die Anzeige auch, um Qualitätskontrolle zu machen. Zum Beispiel äh, gucke ich nach, ob in Düsseldorf die Adressen alle mit fünf Attributen ausgezeichnet sind. Das wäre hier die fünf Tupel im Ort. Da kann man dann sehen, ob überall äh, Adress doppelpunkt.de, Adress äh, Street, Adress City. Postleitzahl und Hausnummer vorhanden sind und der meckert, wenn irgendwas von diesen Dingern fehlt. Da sieht man dann vielleicht auch noch, dass irgendwelche Adresstext an Straßen hängen. Müsste man mal reparieren, glaube ich. Es gibt irgendwie eine lange Straße, die jetzt die Straße ein bisschen. So, irgendwie eine lange Straße und ich glaube, ich muss das Mikro ausmachen. Eine lange Straße, die Corneliusstraße, die irgendwie jetzt hier drin hat, aber so, äh, sollen wir einfach beide auf Mikro umsteigen? Gut. Okay. Und das ist noch an und muss das nur loswerden. Okay, also es ist äh, Spaß für den Videoschnitt, der vielleicht im Kopfhörer dann weggepustet wird, wenn irgendwie die Kratz- und Quietschgeräusche drin sind. Na naja, gut, also jedenfalls äh, eine lange Straße sehen wir jetzt, die Corneliusstraße, warum auch immer sie drin ist. Ja, und das andere dürfte ein äh, bekannter Fall sein von, für mich. Das ist ein Mapper, der durch die Straßen geht und jedes Geschäft mit einer Postleitzahl ausstattet. Aber keine weiteren Adressinformationen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber. So, wir schauen jetzt mal, warum diese Straße drin ist. Also, sie hat ein. So, die Access Cycleway und so weiter haben wir wahrscheinlich nicht nachgefragt. Müssen wir mal gucken, wo die herkommen könnte. So, wir fordern, dass ein Address irgendwas bei ist. Ja, vermutlich ist es eher ein Relationsmitglied. Genau, dann können wir gleich mal aufräumen üben. Dann sind Sie danach ein bisschen schlauer, was da los ist. Also, wir haben hier unten das Out meter brauchen wir eigentlich, normalerweise werden wir das Meta nicht brauchen. Es sei denn, wir möchten wirklich jetzt äh, Benutzerdaten analysieren. Per se kommen wir also das Meta schon mal rausschmeißen. Äh, ich kann erklären, warum ich das mache. Ich benutze diese Daten um sie sofort in äh, JOSM weiterzuverarbeiten. Das heißt, man kann diese Abfrage automatisch exportieren und sagt dann, pack das in JOSM und dann kriegt man genau diesen Datensatz in JOSM und hat, sieht dann zum Beispiel jetzt genau diese Objekte im Editor und kann dann sagen, das repariere ich jetzt, das lasse ich jetzt so und deswegen nehme ich diese Meta-Ausgabe. Okay, das ist ein gutes Argument, das, das würde ich einsehen. Es ist eine andere Frage, warum JOSM das zur so Hand habt, aber ich glaube, es gibt einfach in JOSM keinen Mechanismus, der vorsieht, dass man Daten in JOSM vorhält, die man nie vorhat hochzuladen. Und dann ist es natürlich schon ein tieferer Eingriff, wenn man JOSM diesen Modus überhaupt erst verpassen müsste, damit er mit Daten ohne Metadaten umgehen kann. Die andere unsaubere Möglichkeit wäre, ich liefere Fake-Metadaten aus, aber das glaube ich auch keinem so richtig mitgeholfen. Wenn man dann in JOSM auf die eine oder andere Weise Datenmüll mit sich rumschleppt, der dann bestimmt irgendwann mal seinen Weg in die Datenbank findet, obwohl er das nicht sollte. So, jetzt sehen wir, woran das liegt. Also, woran ich ja unglücklich war, ist, wir haben diese Straße angeguckt und sie sah eigentlich unverdächtig aus. Was habe ich jetzt geändert? Hier stand vorher, ich glaube, Steuerung Z bringt das wieder, hier stand vorher dieses OUT-QT-QT. QT. Und die entscheidende Sache, die uns jetzt gerade hier zum Narren gehalten hat, die JOSM aber braucht, ist, dieser Abschnitt hier, und zwar was tun wir hier? Wir haben vorher Relationen eingesammelt und diese Abfrage sorgt dafür, dass wir zu den Relationen jetzt alle zugehörigen Ways und Nodes kriegen. Der Hintergrund ist der, das OSM-Datenmodell, was wir heute schon mal hatten, dass ähm, Relationen haben keine Koordinaten, Ways, und Nodes, äh, Ways auch nicht nur Nodes, das heißt, also man muss tatsächlich zu den Relationen, wenn man strikt orthodox im OSM-Datenmodell will sein bleiben will, auch noch die Ways und Nodes nachladen, die ähm, von der Relation referenziert werden, damit JOSM das Ding anzeigen kann. Das macht uns gewisse Schwierigkeiten beim Identifizieren, was los ist. Deswegen ist diesen im Moment gibt es diesen als beste Lösung diesen Geom Modus. Der Geom Modus liefert nur genauso viele Objekte, wie auch wirklich passen. Und deswegen können wir jetzt hier draufklicken und das Ding, von dem wir uns wundern, warum es eine Ergebnismenge ist, da erscheint jetzt eben auch das richtige Objekt, das, was verantwortlich ist dafür. Es ist die Relation, die äh, uns mitteilt in ihrer verstümmelten Adresse, dass sie zu einem Land gehört. Warum auch immer das toll sein soll, dass eine, Moment, äh, Buslinie in Deutschland? Ah, oh, ich habe jetzt sogar die Liste gesehen, und du konntest auch noch nicht auf den ersten Blick erkennen. Ah ja. Es gibt nur nichts, was es nicht gibt. Ja, aber muss nicht so sein. Ich denke mal, da also es ist äh, ich weiß es nicht, äh, es ist glaube ich nach meiner Einschätzung es ist es Datenmüll. Also das ist äh, also da sollte man jetzt die vier anderen fehlenden auch noch ergänzen oder? Nee, adress.de weg, ne? Ja, adress weg. Also das ist ich wüsste jetzt auch nicht, dass ein Bus eine Hausnummer, also eine Bus, die eine einzelne Hausnummer verkehrt. <lacht> ja, und dann wird sage ich mal, das Suchfeld auch etwas kleiner, beschränkt sich dann wirklich nur auf die Düsseldorf City. Und dann kann man da sehen. Aber wie gesagt, das Problem ist, am besten probiert man es mal selbst aus mit JOSM. Ich weiß nicht, ob ein JOSM drauf ist und ob wir da gerade nicht so weit wegkommen. JOSM würde sich eben nicht ganz unberechtigt, weil JOSM nur mit dem OSM Datenmodell, mit dem strikten OSM Datenmodell arbeitet, würde JOSM sich darüber beschweren, dass es jetzt eben dieses äh, ver, verbogene Datenmodell bekommt aber es ist natürlich fürs Arbeiten viel praktischer. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir konnten jetzt sofort rauskriegen, wo eigentlich der Problemkandidat her ist, während man dem Way nicht unbedingt ansieht, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist. Das ist der Grund, warum ich zum Arbeiten mit Overpass Turbo normalerweise dieses Outgeom -Um als die meistens praktischste Stufe empfehle. Wenn man in Daten geduscht wird, kann man auch stattdessen auf Center umsteigen, dann wird pro Objekt nur ein Punkt erzeugt. Dann würde aber die Relation jetzt nicht mehr so auffallen, das ist relativ, ja. Dann würde die Relation jetzt nicht mehr so auffallen. Genau, man kann die Ausgabe noch weiter reduzieren, indem man das Center durch Weil count. die jetzt irgendwo hier unten lebt. Beide mal irgendwie das County.de, warum auch immer. Count macht und dann kriegt man die Anzahl der Objekte, die im Prinzip... Ja. Gut, und ansonsten diese Liste, ich glaube, da werden wir nachher kürzere Listen sehen, um zu sehen, was da jetzt los ist, was da gut ist und was da schlecht ist. So, ähm, gut, du wolltest noch mehr Beispiele machen, hattest du gesagt. Ja, genau, äh, wo kann man jetzt mal, die ach, das, äh, das ist keine Maus, ne? da komme ich dann doch schon wieder durcheinander, wo war meine Seite? Da, ja, der Tab da. Ach, das Tab, ja, Tab, ja. genau, genau. Äh, Nee, ich kriege sie nicht hin. Ich komme ohne Maus nicht klar, das ist das Problem. Okay, dann sag mir, wo ich hin soll. Äh, dann geh doch mal ganz unten. Da hatte ich jetzt noch mal zwei Testfälle, die sind relativ neu. Nee, noch tiefer, glaube ich. Noch tiefer. Noch tiefer runter. Noch tiefer runter. Wir gucken, ob wir einen noch tiefer haben. Wir haben noch ganz genau, viel noch tiefer Und zwar, nee, Wahlkreise ist zu kritisch, das lassen wir hier sein. Also die ähm, erster Teil, um die Adressen in einem Stadtgebiet abzufragen. Okay, gucken wir mal, was passiert, ob wir danach schlauer sind. So, wir klicken mal drauf und es passiert irgendwas, ich weiß noch nicht was, weil auch ich kann jetzt erstmal nur anfangen, links mal zu gucken. Okay, es könnte länger laufen, jemand hat einen Timeout gesetzt. Wir wollen einen CSV-Modus und mehr sehen wir jetzt gerade noch nicht. Im Prinzip werden hier äh, Straßen... In, nee, Adressen, Adressen in einem Gebiet abgefragt und man kriegt die in unterschiedlichster Form, also es gibt die unterschiedlichsten Arten, Adressen zu erfassen und das ist jetzt die Stadtmitte von Düsseldorf, da sind äh, im oberen Teil alles Knoten und jeder dieser Knoten hat auch eine Eigenschaft, das heißt es ist entweder ein Shop oder ein Amenity Building und hier wird auch noch aufgelistet, was ist das für eine Adresse. Es gibt andere Städte, also es war heute auch schon mal Thema, da sind die Nodes alle anonym. Das heißt, eine Node hat keine Eigenschaften außer lat -Long und die Adressinformationen. Das ist in Düsseldorf anders. Also und wenn man jetzt weiter runter geht, dann kommt man zu den Ways, die Adressinformationen haben. Und das sind dann meistens Gebäude. Es gibt auch noch Schulgelände und so weiter, aber meistens... Wenn es sind, sind Gebäude, die dann eventuell noch eine Spezifikation haben, aber meistens sind die bis jetzt nur mit Yes getaggt. Aber man kann dadurch schon unterscheiden, wie werden jetzt Adressen getaggt? Wenn man jetzt Stadt, Stadtmitte Düsseldorf mal eingibt, gibt man hier oben Stadtmitte Düsseldorf Search Area äh, Kreis Viersen ein. Mhm. Dann wird sich die Ausgabe deutlich unterscheiden. Oder gibt nur Viersen ein. Viersen ist die Stadt. Kreis Viersen dauert zu lange, glaube ich. Müssen wir mal ausprobieren. So, Zugebiet ist ein Stadtteil, aber, nee, macht ihr aber, nee, doch, der nimmt den, dann ist gut. Genau, und jetzt sieht man sozusagen, dass sich da die Art zu mappen deutlich unterscheidet. Jetzt werden nur Notes kommen. Es kommt vor allem haben, viel. Ja, es sind jetzt alle Adressen. Und da, da kriegt man jetzt sozusagen nur die Adresse und die Ortsinformation und keine weiteren. Es gibt hier irgendwie vier Sachen ganz oben. Meine Erfahrung sagt, dass das morgen wieder weg ist. Da gibt es irgendwelche Leute, die aufpassen. Es gibt offenbar Leute, die es nicht mögen, wenn ein, Amenity, ein Objekt mit Amenity äh, da auftaucht. Ja, weil diese Adresse wird nochmal woanders in Viersen vorkommen und dort wollen, werden keine doppelten Adressen gewünscht. So, das ist, kann man sich sozusagen mit, mit dieser Overpass-Abfrage äh, sichtbar machen. Das ist jetzt sozusagen das, was ich so mit dem Ding so bastel und spiele. Und äh, jetzt könnte man mal hören, ob ihr auch irgendwie Anwendungsfälle habt oder irgendwelche Probleme habt, wo ihr was wissen wollt. Akzeptieren die denn so Zusatzinformationen wie Steuernummer oder sonst was, was zu einem Laden, ja eigentlich dazugehört? Oder Telefon, Fax, Webseite? Das könnte Mikro, nimm mal das Mikro nicht. noch durch. Hm? Nimm mal das Mikro, wenn du antwortest, Harald. Also das kann man natürlich abfragen und das ist ja jetzt auch noch gar nicht sichtbar, was über diesen Laden jetzt alles in OSM bekannt ist. Also das ist ja nur die... Text, die ich jetzt hier in diesem Teil hier, out, csv, da ist zum Beispiel Doppelpunkt-ID. Das heißt, ich will wissen, welche ID hat das Ding, wo ist es gelegen, Doppelpunkt-Lat, Doppelpunkt-Long. Und dann kann ich sozusagen filtern. Ich könnte jetzt auch noch eine Abfrage, ist die Steuernummer oder die Telefonnummer eingetragen. Aber das war jetzt bei dieser Abfrage gar nicht nötig. Ich wollte da nur wissen, welche Art haben Adressinformationen in OSM im bestimmten Bereich? Wenn ich jetzt abfragen wollte, welche Informationen haben wir über Geschäfte, könnte man genauso machen. Dann müsste man gucken, was gibt es denn überhaupt für Informationen über Geschäfte. Wenn man jetzt überhaupt erstmal rauskriegen will, was wissen wir über Geschäfte in OSM, dann gibt es irgendwie so Standardtext, also die Adressen, Telefonnummern, Webseiten, aber was ist denn jetzt überhaupt noch über Geschäfte bekannt? Und da muss man irgendwie gucken, er ist jetzt auf die Idee gekommen, Steuernummer. Wie kriegt man das jetzt raus? Da habe ich jetzt sozusagen irgendwas Ähnliches gebaut, um Zusatzinformationen zu finden. Also, das ist jetzt das nächste Beispiel, was ich irgendwo habe. Das bezieht sich jetzt auch wieder auf Adressen. Da will ich jetzt rauskriegen, wo sind überhaupt Adressen dran? Also wir wissen, die sind an Gebäuden, die sind an Shops, die sind an Amenities, die sind irgendwie an Objekten, die Leisure haben, Hotels, also Tourism und so weiter. Aber was trägt noch eine Adresse? Und da kommt dann eben diese Abfrage zustande. bis auf dem nächsten Beispiel, was irgendwie ganz unten auf der Liste war? Ja, genau, das ist das, was ich noch da mache. Da wird sozusagen abgefragt. Also hier sind wir noch im Anzeigeteil. Was will ich überhaupt über das Teil wissen? Äh, wo ist, gehst du mal kolst, kolst du mal runter auf die Abfrage? Ja. Also da suche ich jetzt, Moment, welches ist es jetzt, also ich suche alles, was mit einer Straße und einem Hausnummer versehen ist, kein Gebäude ist, kein Gebäudeteil, kein äh, unterirdisches Gebäude, kein entferntes Gebäude, keine Amenity und da gibt es dann in der Innenstadt von Düsseldorf nur noch drei Objekte. Das kann ich dann sozusagen, wenn ich jetzt das, diese drei Objekte mir angucke, dann kann ich damit entdecken, okay, das ist jetzt vielleicht genau diese Art von Objekt, die mit Adresse versehen wird, die kann ich jetzt in diese Liste aufnehmen und kann dann die äh, Suche erweitern. Ich suche dann in Düsseldorf, da gibt es dann vielleicht noch zehn Objekte und ich finde dann so langsam raus, wo hängen überhaupt überall Adressen dran? Und das kann man dann auch wieder nutzen, um zu wissen: Ah, ja, okay, man kann also auch, ich sag mal, Turnhallen oder irgendwas anderes mit Adressen versehen. Und so taste ich mich manchmal an so Gebiete ran. Gut, okay, ich sehe gerade eher große. Vielleicht sollen wir ein bisschen mal was Einfaches machen. Also, wie ich jetzt an diese Sachen meistens rangehe, ist, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist. Meistens gibt es irgendwas von der Typen, von der Art mit äh, Deklaration. Das ist meistens ein, entweder ist es ist leer. Wenn wir uns eine kleine Tabelle mal, wie so eine Abfrage typischerweise aussieht. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ja, Sagen so, wir mal den Fall: Wir wollen es einfach nur über Pastorbo anzeigen. Wir wollen es nach JOSM haben oder wir wollen eine Tabelle haben, um es irgendwem anders zu geben. Hier gibt es noch Varianten. Und letztlich meistens ist es von der Form mit äh, Deklaration, dann will ich, dann sollen wir vielleicht mal ein Beispiele für haben, dann ist das meistens hier sogar leer. Oder, ja doch, die beiden Dinge sind meistens leer. Für die Tabelle habe ich hier auch CSV drin stehen. Das kommt hier ganz häufig vor. Und was ich meistens einfach nur listen muss, ist die Texte, die ich brauche. Das ist das, was jetzt hier auch im Beispiel passiert. Und zwar hatten wir hier ein Beispiel, das ist gleich die ganz brutale Variante. Man sieht aber auch, dass es hier sehr, sehr, sehr viele Einträge gibt. Ich hoffe, dann kann man es jetzt sehen. Ja, sollte eigentlich jetzt gehen. Was wir sehen aber, wenn wir genauer hingucken, hier kommt eigentlich immer nur irgendein, Aus irgendein Ausdruck, Komma nächster Ausdruck Komma und so weiter und wann immer das einfach nur ein, ähm, ein einfach nur normaler String ist, würde er einfach das entsprechende Tag auswerten, also hier jetzt zum Beispiel Building. Das kommt dann, das korrespondiert zu der Spalte, die hier angezeigt ist. Wann immer es ein ähm, oder wann, ja, wann immer es irgendwas Spezielles ist, wenn wir zum Beispiel ähm, längen wollen, dann ist es so, dass da dieser doppelte Doppelpunkt vorsteht. Das ist eigentlich nur das, was man sich merken muss, dass man vielleicht mir irgendwo explizit mal rausschreiben sollte, was jetzt diese Standard-Sonderformulierung sind. Es sind eigentlich immer ID, LAT und LON. Vielleicht sollte man das einfach mal reinschreiben. Also mit Doppelpunkt werden die sogenannten Metatexts äh, von den OSM-Daten versehen. Also ID, man könnte Doppelpunkt User machen. Man könnte, glaube ich, noch das äh, Erstellungsdatum abfragen und so weiter. Ja, es gibt einen Teil Selektion, die mache ich eigentlich zum Schluss, der ist nämlich der, wo am meisten passiert. Und es gibt den Teil Ausgabe. Was auch noch zu beachten ist, wenn man in dieser äh, Titel Doppelpunkte oder Unterstriche hat, dann müssen die Dinger in Anführungszeichen, geklammert werden. So, hier passt meistens Out-Geom. Wenn man nichts Spezielles vorhat, ist das meistens eine gute Idee. Es gibt Varianten dazu, die können wir gleich mal alle daneben schreiben. Wenn ich es an JOSM verfüttern will, dann muss ich hier tatsächlich ein bisschen in die Trickkiste greifen. Dann brauche ich dann und eigentlich auch nur dann brauche ich dieses out meter Die Zeiger, das, den Zeiger nach unten und nochmal outMeta. Dadurch kommen dann die Metadaten mit rein und es werden sozusagen die rekursiven Aufrufe gemacht, dass sozusagen für die Wege die nötigen Knoten für die Anzeige oder auch für die Verarbeitung und nachgeladen werden. Da ich in der Tabelle in der Regel eh keine Geometrie verwenden kann, komme ich meistens mit Out-Center aus. Das ist, Center ist im Gegensatz zu Geom. Der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur, wir schicken hier weniger Daten mit, weil hier schicke ich pro Objekt nur noch eine einzige Koordinate mit, nämlich das, was ich so grob für den Mittelpunkt von, der, von dem Objekt halte, während hier die volle Geometrie mitgeschickt wird. Das, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und Selektion ist eben was, was hier immer in allen Abschnitten eigentlich immer gleich ist. Und das ist aber natürlich auch der Teil, wo was Interessantes passiert. Und da können wir uns mal angucken, was da so in den diversen Abfragen jetzt hier gerade passiert. Und dann finden wir vielleicht auch mal etwas allgemeinere Kriterien. Da werde ich mal gleich drauf eingehen. Das ist schon eine sehr neue Syntax, da ja nicht drauf eingehen. Hier haben wir eigentlich so den den Klassiker in sehr groß. Das wäre jetzt eigentlich eher so der Standardfall, dass man äh, einen der Aus drei Ausdrücke, entweder ich will Notes haben, ich will Ways haben oder ich will Relationen haben, hat und dann hat man hier die ein oder andere Menge an Text dahinter. Also in diesem Fall zum Beispiel jetzt hat Harald gesagt mit? Also hier, das ist eine ziemliche wilde Logik. Also ich teste alles, was irgendwie eine Adressinformation hat. Also wenn es die Hausnummer hat und die anderen vier fehlen, dann ist das eine unvollständige Adresse und die soll angezeigt werden. So, wir machen das einfach mal als Beispiel. So, also erstens, hier zwischen den Klammern greift immer ein und. Wenn es hier noch mehr Ausdrücke gäbe, wäre es immer ein und. Hier steht eigentlich drin nur Ergebnisse mit Address House Number. Das wird genauso wörtlich übernommen. Und hier steht drin, das ist wegen des Ausrufezeichens, das ist die Stelle, wo man darauf achten sollte, keine Ergebnisse mit Address Street. So, das ist eigentlich der Teil, der erstmal sich lohnt, hauptsächlich zu merken. Da kommt man schon ziemlich weit mit, wenn man... Äh, wenn man mit solche beliebigen Kombinationen von Text machen kann und will. Wie mache ich das jetzt, wenn ich zwei verschiedene Sachen haben will? Dann kann ich halt Klammern rumschreiben. Sowas wie zum Beispiel, warum auch ich das haben können wollte. Alle Notes mit äh, address street. Und alle Ways mit Address House Number. Oder machen wir Address City das ist kürzer. Was wir dann haben ist, das Wichtige hier sind diese Klammern hier und hier. Und dazu gehören auch die Semikolons hier und hier. Das sorgt für ein Oder. Das sorgt dafür, dass wir hier effektiv stehen haben, Nodes mit Address Street oder Ergebnisse sind, sind Nodes mit Address Street. Oder Ways mit, was da alles halt steht, Address-City. Und grundsätzlich, man hat diesen und- und den oder-Operator zur Verfügung und damit kann man eigentlich praktisch schon so viel stapeln, wie man will. Und man hat die Möglichkeit, einen, Tech, äh, einen, einen Key anzugeben, man hat die Möglichkeit, einen Nicht-Key anzugeben, man hat die Möglichkeit, Key gleich Value zu fordern, ich kann alle Adresse, Hausnummer suchen, gleich 5, ich kann einfach dahinter schreiben gleich 5. Und äh, damit haben wir eigentlich 90 Prozent der Sachen aus den Anfragen schon abgeklärt. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so alles drin haben, was, äh, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Das ist sogar eine ganze Menge. Ich sehe da die Tilde. Ja. Vielleicht kann man da was oder ist das zu? Nein, da kann man doch jetzt was zu sagen. Also, ich meine, das ist äh, das ist natürlich jetzt der langweilige Tilde-Fall. Ich könnte das umschreiben zu äh, zu Not address Country und es würde sich nichts ändern. Ich glaube, zum Erstellungstatum war das noch nicht bekannt. Das ist richtig, das kann Oder gut sein. Das nicht implementiert. Das kann gut sein, aber deswegen ist das jetzt ein langweiliger Fall, denn ich glaube, ich dann, dann suchen wir lieber einen Fall, wo es echt einen Unterschied macht. So, hier haben wir zum Beispiel eine Tilde drin, die einen Unterschied macht das ist jetzt auch eher einer der langweiligen eigentlich einer der langweiligen Fälle, auch ich kann ja rechner machen. Aber äh, dieser Tilde Ausdruck ist etwas was regulärer Ausdruck heißt, da werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Reguläre Ausdrücke sind ein sehr mächtiges Konzept aus der Informatik und erlauben es einem im Grunde genommen zu sagen mit äh, ein ich möchte von dem String gewisse Eigenschaften haben. Zum Beispiel, der String darf nur mit bestimmten Zeichen anfangen. Es müssen bestimmte Zeichen vorkommen im String. Oder aber, und was wir hier zum Beispiel sagen, ist, in dem String muss entweder der Teilstring Gerresheim vorkommen oder der Teilstring Fennhausen. Das, das ist, ist dieses Stadtteile von Düsseldorf. Ja. Gut, wir haben noch hier, hier haben wir das gleich, genau, dann können wir weiter durchgehen. Wir haben dieses gleich, wir haben diesen Area-Mechanismus, da komme ich, vielleicht gehe ich gleich mal als nächstes drauf ein, dann haben wir noch diesen Place-Mechanismus, dann hätten wir diese Abfrage im Grunde genommen auch durchdiskutiert. Also was ist dieses Area? Eigentlich ist der allgemeinere Fall, das was man kennen sollte, ist ähm, das was man hier im Overpass Turbo als B-Box schreibt, das sorgt dafür, dass wenn ich mir, ich mache mir mal ein neues Fenster hier, wo haben wir denn eins frei, Duplicate Tab, einmal alles markieren, entsorgen. So, ich könnte jetzt einfach mal alle Wege mit Railway gleich Rail Nehmen. Das wären aber echt viele und dieses B-Box sorgt dafür, das ist eine Verballhornung von Bounding Box, dass ich nur die, Bound, dass nur die Werte aus dieser Bounding Box bekomme. Das heißt also im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier auf Run klicke, wird es groß. Wenn sich jemand jemals fragt, warum man so eine dämliche und komplizierte Sprache braucht, der Grund liegt in diesen, es wird Großmeldungen. Die Möglichkeit, dass, wenn man sich unpräzise ausdrückt, dass man sich die halbe Datenbank an die Hand zieht, ist eigentlich der Grund, warum es nötig ist, sich präzise auszudrücken. Das ist äh, für Leute, die Formalismen nicht gewöhnt sind, sehr lästig, kann ich verstehen. Aber es ist äh, der Anspruch von dem Tool, ist es exakt die Lösungen zu liefern, nach denen man gefragt hat. Aber gut, zurück zur Bounding Box. Es sieht jetzt so aus, als wenn wir weltweit alle Daten hätten. Haben wir aber nicht. Wenn wir jetzt rauszoomen, sehen wir. Er hat ziemlich genau die Daten rund um Düsseldorf, die gerade eben im Sichtfenster lagen geladen und keine anderen. Ich könnte auch Daten angeben, die nicht im, Sichtfenster geben, dann müsst, äh, nicht im Sichtfenster liegen, dann müsste ich eben diese Daten hier eintragen. Zum Beispiel haben wir jetzt immer noch auf Düsseldorf fokussiert, aber Bonn hat irgendwie sowas hier. Ich weiß die genauen Koordinaten nicht auswendig, aber Bonn findet statt zwischen dem 50,8 äh, Breitengrad und dem 50,9 Breitengrad. Das ist die erste und dritte Koordinate. Wir fangen mit der Ecke unten links an und hören mit der Ecke oben rechts auf. Und etwa so zwischen 7,0 und 7,2. Das kann ich dem Ding sagen. Dann zieht er sofort Daten. Wir sehen keine Daten, aber wir sehen, dass er uns auffordert, dahin zu springen. Ja, wir sind nicht ganz Bonn getroffen, ein bisschen weiter in den Norden. Aber ja. man kriegt die Idee. Das sind noch die Sachen, die man wissen sollte. Die Bounding Box, die eben mit, nein, fängt nicht mit Westen an, fängt mit Süden an, Westen, Norden, Osten. Da kann man eben auch vier Zahlen reinschmeißen. Und das sind eigentlich so die Zutaten, mit denen wir die meisten dieser, dieser Requests gebaut haben. Wir waren ja stehen geblieben bei diesem Ding. Wir haben also jetzt schon erklärt von dem ganzen Ding den Anteil, da wollte ich gleich was zu sagen, den Anteil hier auch Ups. und den größeren Teil hiervon. Was macht dieses Area? Und mit dem Area wird es leider kompliziert. Ich habe auch vor, das loszuwerden. Das war ein naja, historischer Irrweg, aber wie das eben so ist, manchmal... hinter, Nein, oh. Hinterher, ja. Hinterher ist man schlauer, das muss aber eigentlich runter. So, dieses Ding sollte... Nein, dieses Ding kann nicht runter, also müsste ich die andere hoch. Das ist wirklich verwirrend. So. Wenn ich die aus dem Weg kriege. Also es ist einfach ein historischer Irrweg. Es gab... Ich hatte die Absicht, dass man aus den Wegen und ähm, Relation, aus den Welsen Relationen sofort Flächen anzeigt und dann mit den Flächen selbst hantieren kann. Es gibt also ein Objekt, das Area Düsseldorf heißt oder eben auch Area mit Name gleich Bonn. Man kann sich das so rudimentär anzeigen lassen, hatte ich den jetzt gerade meint. da bestimmt, ja. Ich kann dem. Ah ja, neben. Danke. Ich kann mir das rudimentär anzeigen lassen. Und dieses Ding sagt mir jetzt zwar keine Geometrie, aber es sagt mir ungefähr, das Ding hat sich die Text geholt von der, äh, Relation, von der begrenzten Relation von Bonn. Die könnten wir uns zum Vergleich mal hier anschauen. Ich mache mal diesen tollen Oder-Operator, dann haben wir beides gleich untereinander stehen. Wir haben jetzt einen Oder-Operator verbaut und wir lassen uns die Typen Area und Rel holen. Und wir sehen jetzt von der, nein, wir lassen es nicht, weil es ist viel. So, wir sehen jetzt hier die Relationen und was wir sehen ist, dass die Relation mit der, genau, es gibt drei Relationen, es gibt zwei Areas und was man jetzt sehen könnte, wenn man die, die nebeneinander schreibt, ist, dass diese Area hier praktisch identisch ist mit der Relation oben. Und diese Relation hier ist, was auch immer das da ist, Bundestagswahlkreis Bonn. Man lernt nie aus, was es gibt. Ich weiß. War kein Vorwurf. Hab ich auch nicht so empfunden. War, das, das ist war gut. Lob, ne? Und diese Relation zum Beispiel hat überhaupt keine Area warum auch immer, was mit dieser Relation los ist, dass die Tool hat beschlossen, dass es das keine Area ist, vermutlich hat sie kein, kein relevantes Haupttag. Da kommen wir auch schon in die Ganze von dem Ganzen. Genau, und es gibt noch diese Boundary Political, noch ein Bundestagswahlkreis. Ja, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, schon schimpfen. Wenn es zwei Objekte dafür gibt, ist es etwas verdächtig. Die hat aber tatsächlich eine, wiederum eine Area nach sich gezogen. Wir haben also zwei Objekte in der Datenbank, die die Datenbank für uns erfunden hat, die Area heißen, und die wir jetzt als Begrenzungslinie verwenden können. Und auf diesem Wege würden wir jetzt genau die äh, Eisenbahngleise in Bonn finden können. Ja... Wir sind wieder bei Outgeom. Der Grund, warum ich hier umgestiegen war, ist, dass die Relationen ewig lang sind und wir ewig viel Text da drinnen stehen gehabt hätten, durch den ich jetzt nicht durchscrollen wollte. Das ist das, was ich schon meinte, Mit, das sind so die wichtigsten. Es gibt noch ein paar mehr, aber ähm, ich wollte jetzt eher einen Überblick geben, als lauter Details vorstellen. Das können wir uns wieder auf der Karte anschauen. Jetzt hat er nämlich genau die Gleise, die ab wenigstens abschnittsweise durch Bonn verlaufen, gefunden und eingetragen. Und das ist im Grunde genommen das, was hier passiert. Nämlich, wir haben, wir haben im Moment war ich eigentlich in dieser Abfrage und ich war nicht, ich war in einem anderen Tab. Wir haben zu viele, ich habe zu viele Tabs offen, ich habe den Überblick verloren. Genau. Hier fangen wir mit dem hintersten an, jeweils genau. Da haben wir es drin stehen. Da haben wir jetzt dieses Area Place drin stehen. Ich sage gleich noch, wo das Place herkommt. Und dieses Area Play sorgt jetzt dafür, dass er nur genau aus den Stadtteilen, die den Namen Gerisheim, also deren erzeugte Area den Namen Gerasheim oder Fenhausen hat, die äh, die Daten holt. Das ist ein bisschen gemein. Es können nämlich jetzt zwei Sachen schief gehen. Erstens kann aus irgendwelchen Gründen das Ding keine Area erzeugt haben. Normalerweise weil es ein ungültiges Objekt ist oder aber weil es anders getaggt ist, als wir das erwartet hätten. Und das Zweite, was schief gehen kann, ist äh, ich weiß noch nicht, wie ich das syntaktisch löse. Wenn ich so eine unschuldige Abfrage mache, wie hier jetzt gerade. Oder machen wir ruhig Node Railway, das nehmen wir lassen wir es jetzt so. Address City. Hier vor wollten wir noch Area gleich neben Bonn haben. Dann würde die Area... Dann würde nur diese Area wirken, weil diese Area bezieht ihr Ergebnis aus dem letzten Ergebnis dieser Abfrage hier. Diese Area bezieht ihr Ergebnis auch aus der letzten Abfrage vorher, das war aber... Diese hier. Dieses Ding hat aber nur Nodes als Ergebnis und keine Areas. Deswegen würde, man sich hier selbst, deswegen würde man hier nichts mehr finden, obwohl wir Oder hingeschrieben haben. Das ist eine konzeptionelle Schwäche der Sprache, gebe ich auch zu, aber als eine, die Syntax äh, zu, umzuschreiben ist eine heikle Angelegenheit, wenn man keinen vernünftigen Formalismus dafür hat. Deswegen gibt es als Lösung, das Ding in einer Variable abzulegen, das, das woran man denken sollte, ist eigentlich das, was man aus allen Programmiersprachen kennt, dass man sowas schreibt wie A gleich area, area name Bonn. Und dann kann man eben im nächsten Schritt einfach sagen die nodes aus Bonn Und die Waves ausbauen. Und dann sind jetzt hier auch immer, dann sind jetzt auch in beiden Fällen die richtigen Ergebnisse hier drin. Und dann kriegt man auch tatsächlich Ergebnisse aus beiden Fällen. So, leider gibt es die Syntax noch nicht. Aktuell würde die Syntax eben so aussehen. Ich würde mittlerweile auch die Syntax eher so umschreiben, aber das ist was, was, was ich eher dann mal mit einer zukünftigen Version tun sollte. Aber im Kopf solltet ihr eigentlich behalten, dass hier sowas passiert. Und wenn ich ansonsten äh, das nicht ausschreibe, würde ich halt hier hinschreiben: Unterstrich gleich. Hier würde ich auch hinschreiben: Unterstrich gleich. Und dann ist es relativ offensichtlich, dass er dann ja den Unterstrich hier lesen würde. Das ist der Grund, warum man jetzt eigentlich in solchen Fällen dann meistens, was hier dran schreibt, explizit aus einer Variable lesen muss. Und das ist das, was Harald hier gemacht hat mit dem Place. So. Gut. Was haben wir bis jetzt zusammen? Vor allen Dingen eine volle Tafel. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage, du fragst da nach Nodes und Ways, du fragst also zweimal dasselbe ab, ich habe jetzt gefunden, dass man das abkürzen kann, indem man einfach NW schreibt. Geht das schon oder ist das nur die äh, Entwicklerlösung? Das geht nur auf der Testversion aktuell, das ist, Vergesst es. Äh, ja. deswegen habe ich es jetzt auch nicht eingeführt. Das kommt doch, NWR gibt es da auch. NWR gibt es auch, ja, es gibt auch nur NWR. Wurde häufig nachgefragt, so, okay. habe ich schon umgesetzt. Was wir jetzt bis hierhin schon haben, ist, wir haben Text, äh, wir haben Keys zum Abfragen. Wir haben exaktes Matching zum Abfragen. Wir haben Bounding Boxen zum Abfragen. Und wir haben die Areas gesehen. Meistens mit irgendeinem Namen dahinter, weil ohne ist sie selten sinnvoll. Was noch zur Ausgabe zu sagen ist, da haben wir im Prinzip drei Typen. Also einmal Und ist es die Kartenansicht im Fenster. Das kann hier noch gefärbt werden durch eine CSS, wo sozusagen die verschiedenen Laternentypen hier verschiedene Farben kriegen. Dann haben wir als zweite Möglichkeit, die Daten zu exportieren oder eben die Ausgabe auch in eine Textdatei oder CSV-Datei, wo dann die Daten weiterverarbeitet werden können. Das ist dann die Formulierung mit der Out-Angabe. Haben wir das überhaupt in dem Ding schon drin? Was war schon drin. Also ich gucke gerade, ob wir alle Elemente erklärt haben. Wir haben jetzt hier, hätten wir jetzt alle Elemente erklärt. So, wir konnten hier jetzt weiter erklären, aber ähm, die Frage wäre jetzt erstmal soweit, äh, wie wollen wir jetzt eigentlich weiter vormachen? Also Wir sind gerade irgendwie relativ in die Details verloren, wir hätten jetzt zumindest noch zehn Minuten. Gibt es Wunschbeispiele, die man sehen möchte oder Fragen in den Raum werfen möchte, die wir dann versuchen, hier mal live mit den Elementen oder anderen nötigen zu lösen? Ja? Du meintest vorhin, dass äh, das mit Area ein technischer Irrweg war und du würdest das jetzt anders machen. Was meintest du damit? Ähm, meintest ich hätte einen, einen ganzen Vortrag auf der FOSKIS zu dem Thema und ähm, ich würde im Nachhinein tatsächlich jetzt äh, schon so weit an den Datenstrukturen ändern, dass man aus den OSM-Datenstrukturen selbst direkt diese Flächeninformationen konstruieren kann. Das Ach, okay. hat andere Abwägungen zwischen äh, Vor- und Nachteilen und äh, der wesentliche Nachteil ist, dass die Updates etwas langsamer werden, aber die praktische Erfahrung mit dem, was an Datenmengen so unterwegs ist, zeigt, dass es händelbar äh, ist, entgegen dem, was ich erst dachte. Und dafür erspart man sich eben eine ganze Menge Ärger eben, wir haben ja gerade gesehen, bei den Areas kann alles, einiges schiefgehen und wir haben zum Beispiel diese Bundestagswahlkreise, war nur einer von da und das Problem fällt dann weg, weil äh, das, was intern da schief gehen kann, wenn es dieser Schritt nicht mehr gibt, kann er auch nichts mehr kaputt machen. So. Edbert hat nur eine Frage. Kann man auch nach Teilschlüsseln suchen. Also ich habe jetzt hier so ein Beispiel von einem Fehler. Da steht dann manch, also bei Wheelchair Routing, da steht dann gerne Slopped Curb, aber nicht mit Doppelpunkt getrennt, sondern mit Punkt. Einfach den Fehler, ne? Shift nicht gedrückt. Ja. Kann man da noch suchen? Ich guck mal, ob ich es jetzt gleich live, möglichst live finde. Also Ja, wir basteln uns das mal auf. Also wir sind in... Oh Mist, wieso ist das zugegangen? Genau, wir sind in Bonn. Wir haben ein... Note nehme ich mal an. Das sind Ways, dann bleiben wir bei den Ways. So, und im Key oder im Value soll Sloped Curve drin stehen. Im Key. Im Key soll Sloped Curve drin stehen. Sehen wir mal, ob es das gibt. Sloped Unterstrich Curve mit B. Wir schauen einfach mal, was das Ding jetzt findet, ob es etwas findet. Ja, es findet vieles. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das reguläre Objekte sind. So, er hat getroffen wegen dieses Eintrages hier, vielleicht auch noch weiteren. Jetzt weiß ich nicht, ob das legitime oder nicht legitime Syntax ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Aber der Grund, warum wir das gefunden haben, ist, wir haben jetzt gesucht nach einem Key, der als Teilstring Sloped Curb enthält. Und ansonsten wird das Ding benutzt wie die anderen Bedingungen. Man kann das jetzt noch beliebig, wir haben es jetzt hier nur mit einer Area kombiniert, wir können es noch beliebigen weiteren Kriterien kombinieren. Aber wir finden hier schon die, die Trepper. Ob das jetzt legitimes Tracking ist oder nicht, müssten hat diejenigen entscheiden, die damit arbeiten. Es sieht irgendwie sehr, äh, ich würde mit sowas nicht arbeiten wollen, weil äh, sieht aus, als wenn es sehr viel Potenzial hat, dafür, dass sehr viel schief geht. Aber wie gesagt, es sind auf jeden Fall, wir finden dieses Ergebnis, weil Sloped Curve im Key steht. Das heißt also, wenn man nach irgendwelchen speziellen Zeichen im Key suchen wollte, ah, Also das ist Wheelchair-Mapping, ne? und es äh, sagt halt, äh, an, diesem, an dieser Straße gibt es einen Fußweg, links oder rechts, oder auf beiden Seiten, äh, der einen ein abgesenkten Bordstein am Anfang oder am Ende hat. Okay. Ne? Und die anderen sind auch Wheelchair-Mapping-Sachen, ne? also kleinen und was weiß ich nicht alles. Ne? Uh, Surface, Smoothness, all das. Ne? Also es macht schon Sinn, aber es ist halt Aufwand. Ne? Nur, gerade bei dem Slopped Curb passiert es ständig, also oft, dass da eben nicht Doppelpunkt Slop Curb steht, sondern Punkt Slop Curb, Punkt. Das kann man mit so, äh, diesem Tool sehr leicht finden. Äh, was noch okay, also zu das heißt, sagen ist, ist, ist ja. äh, er hat das jetzt alles von Hand in dieses Suchfenster eingetippt, weil er ist der Wizard, er kann es wahrscheinlich, auch nachts, wenn man ihn sofort weckt. Aber äh, wer es noch nicht so gut kann, oben in der Leiste steht ein Feld, der heißt hier Wizard und wenn man da reintickt, kriegt man eine ganz einfache Abfrage, da kann man einfach reingeben, äh, zum Beispiel Highway gleich Residential in Bonn, Dann kriegt man alle Wohnstraßen. Teilweise wird da auch übersetzt, also wenn man dann äh, Trinkwasserbrunnen eingibt, dann wird das auch gefunden, also da ist eine elementare Übersetzung drin oder es sind auch Beispiele angegeben, da kann man sich auch dran orientieren. Es funktioniert, es ist aber sehr langsam, weil es natürlich sehr viele Wegstraßen gibt und er hängt jetzt gerade darin, die darzustellen. Wahrscheinlich Gute, ist der Browser jetzt auch ein bisschen ruckelig. Geht aber. Man sieht nur nichts. Ja. ja. Und ich lerne gerade, ist das da unten Bonn oder ist da irgendwas schiefgegangen? Vielleicht geht der über die Grenze? Vermutlich, ja. Oh, vielleicht ja. hast du einfach nur Pech gehabt. Oh, der letzte Punkt ist auf der Grenze. Ja, der letzte Punkt ist wahrscheinlich genau über die Grenze. Auf der Grenze sollten wir eigentlich abfangen. Ja, genau, der ist ein bisschen über die Grenze. Oh, ja. Das erklärt, warum man er den findet. Ja. Der wird dann wahrscheinlich schlecht gepflastert sein, weil keine Gemeinde sich zuständig fühlt. Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich komme runter. Äh, wenn man ein, ein W äh, abfragt, äh, dann, dann bekommt man auch die Notes dazu, den man braucht die für die Koordinaten. Aber wenn man dann die W im äh, Karte äh, zeigt, dann hat man auch die Notes da rein, die einen Tag haben. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn es dort im, im Dorfstraße eine Not-Highway-Streetlamp uh, uh, uh, uh, geben würde, dann zeigt er auch die Not. Das ist richtig. Ist, ja. Gibt es einen Weg, dass man nur der W im uh, Karte hat? Ja, also gibt als es. Linie. Gibt es? Ich gucke mal gerade, dass ich einen Ort finde, wo das passiert. Wir haben bestimmt irgendwie hier in der Bounding Box einen Highway mit einer mit einer Bus wo eine Bushaltestelle drin hängt. So. Äh, was brauchen wir denn? Public Transport gleich Stop Position. Und wir wollen Ways, die da drin stehen und ein Highway sind. Das Ganze nur in der Bounding Box. So, ohne jetzt weiter auf diese Anfrage einzugehen, wenn ich jetzt das Übliche für JOSM mache, würde ich ja das hier bekommen, ich feststellen, dass gerade keine da ist. Dann gehen wir mal nach mitten in Bonn zurück, da sollte es eine Menge davon geben. Es sei mich genau, gibt es eine ganze Menge. So, wir kommen ein bisschen weiter reingehen, dann haben wir nicht ganz so viele Daten an den Fingers. So, hier ist irgendwie so ein bisschen was, hier ist so ein bisschen was, das ist gut. So, so ich nehme mal an, wir haben jetzt wir haben jetzt genau das Phänomen, was, was du meintest, dass jetzt die Wege Knoten markiert sind. So, wir haben jetzt hier diesen Knoten markiert, weil er eigene Text hat und auch den Weg, auf dem der Knoten liegt, weil den Weg wollten wir ja auch haben. So, jetzt können wir folgendes machen: Wir könnten das hier einfach weglassen. Als, weil, also, erstmal, warum komme ich drauf? Dieser Teil, hatte ich ja gesagt, ist eigentlich für JOSM da und ist dafür verantwortlich, dass die Knoten überhaupt nochmal nachgeladen werden. Wenn wir das jetzt weglassen. Würde er sich erstmal beschweren, dass die, dass die Daten nicht da sind, ist also keine Lösung. Lösung 1 wäre, wir könnten ihn dazu zwingen, dass er die Tags vergisst. Das ist der Scale operator Scale wie Skeleton, nur das Nötigste. Dann wäre Lösung 1, das wäre jetzt das, was näher an JOSM dran ist. Man könnte es nicht in JOSM laden, weil JOSM sich darüber beschwert, dass die, fehlen, die Versionen fehlen. Das ist, wie gesagt, ein logisch, unlogisches, ein logisch unmögliches Problem. Deswegen gibt es noch ein paar andere Lösungen. Und zwar... Das, was ich eigentlich meinte, unter anderem deswegen empfehle ich eben diesen Standardmodus mit dem Geom, dann würde er nämlich auch genau das Gleiche tun. Das ist jetzt die sparsamste Lösung, weil jetzt hat er die Koordinaten einfach hier mit dran geschrieben an die Wege. Und wir haben die Nodes gar nicht mehr explizit drin. Und das Overpass-Turbo kann damit umgehen, JOSM, äh, ja, JOSM kann damit nicht umgehen. So, kann Und das ist eben genau dieses das ist eben jetzt genau dieses Tool, was einem dabei hilft, dass man dieses Problem mit den Ways los wird. Also dieses Problem eigentlich mehr das Problem mit den zusätzlichen Nodes los wird, da die empfohlene Lösung. Dieses Outscale geht auch, hat aber eben den Nachteil, dass es mehr Daten produziert, ohne einem wirklich zu helfen. So, gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Moment, doch, Ah doch da da oben. oben. Ja. Ich komme Basic was? Oh, da sind natürlich im Geschmack keine Grenzen gesetzt. Also erstmal kann ich eher fortschrittliche Styles zeigen. Das ist das hier. Das ist die Färbung von der Straßenbeleuchtung in Düsseldorf nach typ Ja. Es gibt fünf verschiedene Typen und da gibt es dann fünf verschiedene Farben und es gibt noch einige Laternen, die, ja. glaube ich, in das Raster nicht reinpassen und deswegen als weiße. Da die, die grundsätzliche Laternen. Regel ist, wir haben hier eine Art Selektoren, die der Overpass-Sprache ähneln, leider nicht identisch sind, aber ähneln. Und das ist immer dieses mit den eckigen Klammern und danach gibt es mit den geschwungenen Klammern die Anweisung, wie wir es speziell machen wollen. Wir müssen jetzt mal was gucken, was relativ dominant ist. Das blaue das Blaue kann ich mal umfärben nach Grau, den ganzen Kram noch mal laufen lassen. Wir hatten in Erinnerung, hier war irgendwo Blau, wir hatten auch in Erinnerung, dass es relativ viele Daten sind, aber wir hatten auch in Erinnerung, dass es mehr nicht mehr als ein paar 30 Sekunden oder Ähnliches dauern sollte. Gucken wir mal, wie lange es wirklich dauert. Da klickt jeder drauf. Und sehen jetzt, dass ich nicht alles blau erwischt habe, sondern nur ein Teil des Blaus zu grau geworden ist? Müsste man das mal sehen, könnte warum. könnte durchaus sein, dass da Knoten und Wege angezeigt werden. Nein, es liegt an was anderem. Okay. Ja, es liegt an was anderem. Ich habe nämlich hier nur die Fill Color umgestellt. Die ist auf grau und nicht die Color. Ups. Die ist noch auf Blue, deswegen hat er jetzt, wenn man ganz nah reinzoomt. Oh, da war auch welche, das geht so noch schneller. Deswegen hat er jetzt diese Notes markiert als Knoten mit blauem Rand und Grauem Inneren. Wenn ich ihn jetzt hier umschalte auf das auch noch grau, dann sollte er jetzt, wenn wir wieder die 30 Sekunden warten, genau, und ich gerade auch zum Stoppen aufgefordert werde, dann auch jetzt einen grauen Inhalt liefern, aber die 30 Sekunden werde ich jetzt einfach noch usurpieren. So, wir sollten jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ne, wir sollten schnell zum Ende kommen und wir haben jetzt hier die grauen Knoten. Ja. Und äh, Adresse MapCSS CSS weiß leider nicht auswendig, wenn man im, wenn man aber mit äh, der Google nach Overpass Turbo und MapCSS sucht, landet man auf der richtigen Wiki Seite. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, ich, ich habe nicht zu schlimm gelangweilt. Roland Denken für die Sachen. Vielen Dank.